Bitcoin habe ich schon mal gehört. Bitcoin sind ja Online-Währungen. Mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber. Ich besitze selber Kryptowährungen, aber mehr so zum Spaß. Bitcoin ist nur ein Trend meiner Meinung nach.